Also ich möchte Ihnen zuerst sagen, wir sind wirklich in einem historischen, biblischen, apokalyptischen Zeitpunkt. Was ich Ihnen präsentieren werde, scheint ist dramatisch, aber es ist auch notwendig. Es ist nicht ein Great Reset, sondern ein großes Erwachen. La conscience humaine a besoin de ça. Das menschliche Bewusstsein braucht dies. Ça a toujours été là. Pas nouveau. Das war schon immer hier, das ist nicht neu. global Dieses globale System ermöglicht uns zu sehen, wie die Tyrannei schon so global ausgewachsen ist. Major Ich möchte auf Herrn Pfaff Bezug nehmen, weil in der amerikanischen Geschichte hat mich auch etwas beeindruckt. Der General Romeo Dallaire war Zeuge des Genozids in Ruanda. Et il n'a rien pu faire, il voulait arrêter ça. Il a appelé le secrétaire général de l'ONU. Et le génocide est arrivé devant ses yeux alors qu'il était là pour la sécurité et la paix. Das Genozid hat vor seinen Augen stattgefunden, obwohl er eigentlich dort für den Frieden und die Sicherheit zuständig war. Ich habe ihn persönlich begegnen dürfen und wir haben so einen Panel, eine Diskussions. Plattform, eine Runde gegründet äh, eben für den Frieden zwischen den Generationen je crois Dieu er hat mir etwas gesagt was mir schon dann seit immer geblieben ist er hat mir gesagt ich weiß dass es einen Gott gibt weil ich in Ruanda dem Teufel die Hand geschüttelt habe. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gerochen und ich habe ihn berührt. Ich weiß, dass der Teufel existiert und deshalb weiß ich, dass es einen Gott gibt. Also das ist ein, ein Beispiel, ein Modell eben von jemandem, der sich in einer Kriegssituation befindet und der aber das Gute machen möchte. Und ja, so mhm. ist es auch heute. Donc on est dans un siècle qui sera spirituel ou pas. C'est André Malraux uh, uh, qui connaissait la situation. Uh, un grand écrivain français. André Malraux, ein französischer Schriftsteller, hat uh, gesagt, wir werden in einem spirituellen Jahrhundert sein oder nicht. Mhm. Et donc tout ça pour vous dire on a déjà gagné. Und ich möchte einfach euh äh, unterstrich sagen, wir haben schon gewonnen. und wir müssen très euh äh, élevé euh äh, spirituellement parce que on a déjà gagné euh c'est déjà le projet prédictif de looking glass et de plusieurs mais on doit euh äh, vivre ça. Und äh, wir dürfen in dieser hohen Schwingung bleiben und äh, uns äh, darin voilà. aufhalten. Donc je vais vous présenter Un plan, mais restez élevé. Alors, je vous montre un plan, mais restez dans cette haute Voilà. Donc, voilà, nous vivons une tyrannie des Nations Unies et de l'OMS déjà. Alors, nous vivons sous une tyrannie de l'OMS et de l'ONU. Et donc, dans mes études depuis 20 ans, j'ai découvert en fait qu'ils ont décodé le génome. Et j'ai découvert, dans les 20 ans, de mes recherches, dass sie das die ganze DNA äh, entkodifiziert haben. De, decodé en 2000, en 2000. Ils Im le Jahr Genome. 2000 haben sie das alles rausgefunden. Mais mmh. ce qu'ils ont pas dit, c'est qu'on a un épi génétique, l'épi génétique. Aber was sie nicht gesagt haben, ist, dass wir auch Epigenetik haben. Et que on a le pouvoir de faire notre santé. Und dass wir die Macht haben, unsere Gesundheit zu schaffen. L'expression du génome. Das ist also der Ausdruck der Gene. junk Und weil sie immer umgekehrte Werte haben, haben sie das, das die Müll-DNA genannt. Und c'est ist der qui est le plus puissant dans l'être humain et même spirituel. Und das ist äh, die äh, stärkste äh, DNA, also das stärkste Genom, und das auch ähm, verbunden ist mit Spiritualität. Alors, je vous invite à aller regarder. Ça, c'est le futur de l'humanité. C'est que on peut de guérir de tout et on peut être bien plus fort, que ce qu'on nous dit. Und das, glaube et ich, ist die Zukunft der Menschheit. Man wir kann wirklich von allem gesunden und äh, viel stärker sein. Mais touchez pas au génome. Aber man darf einfach die DNA nicht anpassen. Ja. So, das ist eine sehr wichtige Sache. Und die zweite Sache ist, was wir schon schon erlebt und was ich bei den Senioren gesehen habe, ist die Digitalisierung von allem und der Gesundheit. Und das System Und was ich weiterhin auch sehe, ist die Digitalisierung bei den älteren Menschen von wirklich allem. das ja, System de santé Von diesem ja. ganzen Gesundheitssystem. Das ist das, was die Smart Cities L'intelligence artificielle dans les villes. Vienne, j'étais experte pour l'innovation, pour uh, smart cities. J'ai compris maintenant. Les smart homes et smart humans. Also, ich war in, in Wien da mit beteiligt als Expertin und jetzt äh, verstehe ich also, im Nachhinein, dass das eben ihr Plan ist: diese intelligenten Städte, intelligenten äh, Wohnungen oder Häuser. Mm -hmm. Alles ist verknüpft. Tout est relié. Alles ist verknüpft <lacht> miteinander. Und da, Sie sehen, dass es in Japan, in 2019, der le G20-Summit, le G20 Realizing, faire la Société 5.0. Und Sie sehen, das war jetzt im Juni 2019 in Japan während dem G20-Gipfel. Yeah. Und, äh, realizing, realizing ah, ja, und Sie wollen diese Gesellschaft 5.0 eben umsetzen. Und das ist eben das Ziel, dass man jeden ersetzt durch diese Technologie der Information. Und juste un petit truc, vous avez vu que là le Smart City Expo, also c'était 2021, und 2021 das WEF hat dort teilgenommen an dieser Smart City Ausstellung im Jahr 21, 2021. Uh, ouais. Ouais, 2021. Donc on est déjà là et ah. ça avance comme un rouleau compresseur. Also <laughs> wir sind schon da drin und das geht vorwärts wie so eine Dampfwalze. Et aucune régulation de l'intelligence artificielle? Y gar keine Regulierungen, was künstliche Intelligenz anbelangt. Vos données vont partout, même euh, le PCR euh, ou euh, votre passe vaccinal. Le restaurant est au courant de votre docteur. J'ai des témoignages. Ähm, ihre Daten, die fliegen überall hin. Also, wir um, wissen, dass sie zensieren, dass sie nicht unser Wohl Wohlwollen. Les sont toujours là, dass die Lügen immer da sind. Und wie Andreas es, Thiel, es schon heute Morgen gesagt hat, wir müssen zurückkommen an die Basis, an das Leben. Aux moyens de vie euh, les plus importants qu'on doit avoir, qu'on choisit. Um, Donc, die, euh, Mittel euh, zu leben, die ganz einfach sind, die wir oui. Et de revenir à la famille, à l'être humain, pas toucher son génome. Zur Familie, zum Menschen und dass wir seine DNA nicht et, et pas changer, euh, déstructurer les genres. Les hommes et femmes sont très distincts. <lacht> Ja, und dass wir auch nicht Gender äh, durcheinander bringen, also ein Mann ein, ist ganz unterschiedlich zu einer Frau. Apocalypse veut dire enlever le voile, et on doit enlever le voile pour exister d'une autre façon. Apocalypse, auf Französisch ist das äh, auch das Buch der Offenbarung, heißt so, das heißt enthüllen, also wir müssen das enthüllen. <lacht> Glaube, Vielen Dank. Und wir bleiben zusammen für diese neue Welt. Mmh. Merci.